zu unserer Veranstaltung, zu unserer wohnungspolitischen Veranstaltung. Wir haben die benannt Mietenstopp, Mietensteuer, Enteignung und andere Grausamkeiten. Die Reihenfolge könnte man wahrscheinlich auch umdrehen, wobei der Titel, glaube ich, gar nicht so schlüssig ist, weil wir denken ja, dass Enteignung gar keine Grausamkeit ist. Wie auch immer, äh, herzlich willkommen, schön, dass Sie alle hier sind. Wir haben jetzt leider nur eine Stunde Zeit, das werden wir aber, glaube ich, ganz konstruktiv, ganz interessant gestalten können. Mein Name ist Stefan Timmel, ich bin hier in der Rosa-Luxemburg-Stiftung Referent für Wohnungs- und Stadtpolitik und werde die Veranstaltung heute mit meinem Kollegen Armin Kuhn gemeinsam moderieren. Und Wir freuen uns sehr, dass wir drei Expertinnen hier haben, also keine Experten, sondern drei Expertinnen, die ich ganz kurz vorstellen will. Ähm, einmal äh, ganz zu meiner Linken Karen Lai. Karen Lai ist Bundesabgeordnete äh, der Fraktion Die Linke und wohnungspolitische Sprecherin äh, der Fraktion Die Linke und seit vielen Jahren ganz, ganz aktiv und auch sehr verwickelt, sehr engagiert mit mieten- und stadtpolitischen Bewegungen äh, im Kontakt. Dann äh, neben ihr. Professor Dr. Susanne Heek. Sie arbeitet an der Goethe-Universität Frankfurt am Main, dort Professorin für geografische Stadtforschung und seit einem Monat, ganz, ah, schon seit drei Monaten, genau, aber sozusagen, weil zum ersten Mal getagt vor. Alles falsch. Also zweimal schon getagt. Sie ist Mitglied der Expertinnenkommission des Berliner Senats zur Gesellschaftung großer Wohnungsunternehmen. Diese Kommission, die jetzt innerhalb eines Jahres rausfinden soll, wie wir das mit dieser Enteignung machen. Dann als dritte, dritter Gast, Dr. Ulrike Hamann. Ulrike ist auch jetzt noch mal seit Anfang Juni ist das jetzt richtig Genau seit Anfang Juni ist sie Mitglied der Geschäftsführung des Berliner Mietervereins war davor bis März 22 Vorständin der Wohnraumversorgung Berlin und ist eine ganz ganz langjährige Berliner Aktivistin Kotti und Co Mietenvolksentscheid an ganz ganz vielen stadtpolitischen Bewegungen beteiligt und äh, auch publizistisch, wissenschaftlich seit vielen Jahren im Bereich Wohnungs- und Stadtpolitik aktiv. Ähm, wir wollen das jetzt so gestalten, dass wir sozusagen anfangen äh, mit äh, Susanne, dann äh, Ulrike ins Gespräch nehmen und dann Karen und dann noch mal zu dritt oder zu fünft und dann natürlich gerne auch ihre, eure Fragen, Diskussionsbeiträge, äh, also, dass wir das noch einbeziehen. Ähm, dann würde ich jetzt, na, ich sage vielleicht noch einen Punkt zu dem, was wir machen. Also hier in der Rosa-Luxemburg-Stiftung äh, versuchen wir eben an diesen aktuell wichtigen, brisantesten wohnungs- und stadtpolitischen Themen zu arbeiten. Und ich will nur ein großes Projekt, an dem wir aktuell arbeiten. Das ist auch, hat auch sehr, sehr viel Thematische, näher zu, zu dem ganzen Thema Vergesellschaftung, Enteignung. Das ist dieses Projekt, wem gehört die Stadt, weil die Voraussetzung, dass man über eine Vergesellschaftung von Wohnraum spricht, natürlich auch diejenige ist, dass man endlich mal weiß, wem gehört denn was in dieser Stadt, beziehungsweise nicht nur in Berlin, sondern das ist ein bundesweites Problem, dass man ja gar nicht weiß, wegen fehlenden Transparenzregistern, wegen fehlenden Katastern, dass man gar nicht weiß, wem gehört denn welche Wohnung und wie viele Wohnungen besitzt denn wer und warum. Und dieses Projekt, das ist ein langfristig angelegtes Projekt, da versuchen wir raus, da ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen und da auch wirklich Namen zu nennen und dazu beizutragen, dass man schlussendlich vielleicht dann auch weiß, wer enteignet werden soll. Weil so richtig klar ist das bis dato noch nicht. Dann würde ich jetzt an Armin übergeben. Genau, Armin. Ja, vielen Dank, Stefan. Ich komme auch noch mal ganz kurz auf den Titel zurück, die Grausamkeiten. Das ist natürlich nicht aus unserer Perspektive gedacht, Stefan hat es ja schon gesagt. Sondern aus der Perspektive von Immobilienwirtschaft und Immobilienlobby, die ja bei wirklich äh, jedem äh, kleinen Schritt, der vorgeschlagen wird, jeder neuen Idee, die in irgendeiner Weise das Geschäftsmodell, das auf Profit basierende Geschäftsmodell ähm, einschränken könnte, äh, ja gleich riesige, äh, einen riesigen Skandal macht, äh, Grausamkeiten an, an die Wand malt. Und ähm, das haben wir uns heute äh, überlegt, so ein bisschen zum, zum Thema zu machen wie funktionieren eigentlich diese Kontroversen, mit welchen Mythen und Märchen und Gegenargumenten der Immobilienwirtschaft hat man dann auch zu tun. Und ähm, Susanne, du bist jetzt natürlich im, im, im Auge des Orkans, sage ich mal, mit der Vergesellschaftungskommission, bei dem äh, Thema, was äh, hier in Berlin ja auf jeden Fall und nicht nur in Berlin auch alle bewegt, eben die Enteignung großer Wohnungskonzerne. Und äh, du sagst seit drei Monaten, bist du Mitglied dieser Expertinnenkommission, die Ende März eingesetzt wurde vom Senat. Es hat ja noch ein bisschen äh, gedauert, bis Deutsche Wohnen und Co. Enteignen dann auch Expertinnen hinein äh, nominiert hat. und äh, von, von denen bist du ja eine. Jetzt gab es ja zwei Sitzungen schon, beziehungsweise zwei Sitzungen an drei Tagen insgesamt, glaube ich. Und ähm, da würde mich mal als erstes interessieren, äh, wie du die ersten Sitzungen des Gremiums äh, jetzt erlebt hast und äh, welche Kontroversen sich da vielleicht schon Abzeichnen zwischen BefürworterInnen und äh, GegnerInnen der Vergesellschaftung? Okay, das, das ist alles noch gar nicht so richtig klar, weil im Augenblick, ne, man wird es nicht glauben, aber gibt es noch eine sehr offene Situation und eine sehr wohlwollende gemeinsame Diskussion. Das hängt aber auch, glaube ich, damit zusammen, dass tendenziell alle, die da drin sitzen, oder fast alle, sind quasi aus dem Hochschulbereich, das heißt Professoren, Professorinnen und man geht pfleglich miteinander um. Am Anfang dachte ich, dass quasi die Diskussion um Vergesellschaftung schon fast in trockenen Tüchern ist, weil die Mehrheit der Kommission quasi für eine Vergesellschaftung aufgeschlossen ist, also zugunsten. Inzwischen, trotz dieser wohlwollenden Diskussion, ja, oder der wohlwollenden Zusammenhang, konstruktiven Diskussion, bin ich mir da aber nicht mehr ganz so sicher nach zwei äh, Runden. Das hängt damit zusammen, dass es ein unglaubliches Schwergewicht auf formal-juristische Fragen gelegt wird. Das wird damit begründet, dass der Mietendeckel in Berlin quasi abgeschmiert worden ist und so etwas möchte man nicht noch einmal äh, erleben. Und aus diesen Gründen müsse alles wasserdicht äh, geprüft und getestet werden, um äh, nicht noch mal äh, quasi so ein, so, ein, ähm, so ein Unglück zu erleben. Und jetzt würde ich jetzt mal wohlwollend sagen, ja, ne, klar, das sehe ich auch so. Es hat aber ein bisschen eine Tendenz, dass diese Frage dann dazu umgedeutet wird, ähm, zu sagen, eigentlich müssen wir doch sofort nach milderen Mitteln äh, suchen. Ja? Und mildere Mittel sind eigentlich dann die mietenpolitischen äh, Regulierungen, die tendenziell auf der Bundesebene gemacht werden. Und das heißt dann, wenn meine Einschätzung richtig ist, Dinge wegzudelegieren. Ja? Gut, der aber trotzdem gewichtige, gewichtigere Anteil an ähm, an Mitgliedern, die aufgeschlossen äh, sind gegenüber einer Vergesellschaftung, sitzt dann da und betont ein ums andere Mal, ähm, dass es hier nach dem Auftrag aus der Wahl, ja, äh, aus der Abstimmung, nicht das ist nach milderen Mitteln zu suchen, sondern immer erstmal zu gucken, wie kann man die Vergesellschaftung machen. Ja? Das heißt, jede Diskussion, mindestens viermal wird dann gesagt, ja, ja, ja, aber bevor wir überhaupt schon anfangen, mildere Mittel, erstmal gucken mit Vergesellschaftung, ne? ist das machbar und äh, wie, wie ist das machbar. Das heißt, im Augenblick sind wir noch nicht bei dem Punkt, den Stefan eigentlich angesprochen hat, wie eine Vergesellschaftung gemacht wird, sondern wir sind noch an dem Punkt, ob eine Vergesellschaftung gemacht wird. Weil ich glaube, dass diejenigen, die eine etwas kritischere Perspektive haben, auch sagen, Erstmal muss das geprüft werden und sobald dann angefangen wird mit milderen Mitteln, dann werden einige Teile der Kommission aufhören und werden sagen, das tragen wir nicht mehr mit. Ja? Und das tragen wir deswegen nicht mehr mit, weil der Auftrag ein anderer war. Gut, ähm, wird, es jetzt zu, wird es jetzt passieren, dass die Vergesellschaftung diskutiert wird? Ja, sie wird diskutiert werden. Und da sind wir dann aber bei einem anderen Punkt, der aber eher mich betrifft. Sie müssen sich jetzt überlegen, ich bin die Einzige, die keine, die, die keine Juristin ist. Ungefähr 75 Prozent der Kommission, das sind Juristinnen. Und dann noch der eine, die andere Ökonomin. Und ich bin aus der Geografie. Das heißt, ich bin vor allen Dingen die mietenpolitische Teilhaberin in dieser, in dieser Kommission. Das heißt, ich sitze im Augenblick drin, ich, ich kann nicht immer feststellen, was für doppelte Böden in bestimmten juristischen Diskussionen enthalten sind. Ja. Aber wie gesagt, mir scheint es so, dass es eine Aufgeschlossenheit äh, gibt, dass es ein ehrliches Interesse daran gibt, erstmal zu schauen, also, wo, also wie, wie weit reicht dieser Artikel 15 und förmlich, aber auch zu versuchen zu sagen, nicht der Artikel 14 ist das. Äh, ist das juristische der, der Paragraph der die Tür öffnet, sondern der Paragraph 15, Vergesellschaftung von Grund und Boden Produktionsmittel. Und quasi das ist die Linie, an der es entlang geht und ich kann auch nur bislang sagen, auch diejenigen, es, es gab ein paar Mitglieder, vor denen schon vor, äh, im Vorfeld gewarnt wurde, dass, dass die empfinde ich im Moment noch gar nicht als, als Problem, weil sie unglaublich formal-juristisch vorgehen. Ja? Also immer nur, und ich kann nur sagen, dass, wenn Sie mal die Gelegenheit haben, sollten alle mal da so reinhören, wie von, von Juristen dann immer argumentiert wird. Ich bin dann immer verwundert, weil für mich ist es keine formal-juristische Frage, sondern es ist immer eine politische Frage, ob etwas gewollt wird oder nicht. Aber wie dann so etwas durchdekliniert wird, ja? ich verstehe dann Teile auch, muss ich echt sagen, verstehe ich nicht, wie die Logik der Argumentation, äh, Argumentation ist. Und bislang muss ich auch sagen, ist es ähm, selbst Hertha deublem die die ein harter Brocken ist, ohne Frage, das ist die Vorsitzende der Kommission, ist aber auch aufgeschlossen. Der einzige Punkt, und damit höre ich dann auf: der einzige Punkt, der, im Augen, der, der, der schwierig war, ist, dass am Anfang äh, gehofft wurde, dass man die Initiative, dass man der das Recht einräumen kann, an den jeweiligen Kommissionssitzungen auch teilzuhaben, ohne Rederecht. Ja? Aber immerhin hat sie diese Initiative erfolgreich lanciert, ist quasi auch das Sprachrohr von bestimmten mit, mietenpolitischen Forderungen und jetzt wird sie aber ausgeschlossen. Ja? Weil der Punkt war, dass es dann eine, eine Mehrheit gab, ohne dass die Mehrheit durch Handzeichen benannt wurde. Die Mehrheit, die äh, dann da war, die sagte: Nein, das äh, wird in einem kleinen Kreis gemacht, das gibt es keine externen äh, Stimmen, wir wollen das untereinander klären. Und das empfand ich am Anfang als einen herben äh, Einschlag, weil das Einzige, was jetzt möglich ist, dass äh, Stimmen von außerhalb zugezogen werden, ist durch öffentliche Anhörungen, die aber auch durch, ein, durch eine Prüfung durchlaufen müssen, die Mehrheit der Kommissionsmitglieder müssen zustimmen. Also das ist das, das, ist das Einzige. Und das andere ist dann nochmal Sachverständige zu benennen. Ja, und das ist jetzt meine Aufgabe, nach Möglichkeiten den Kontext zu öffnen für wir brauchen mehr Informationen. Ja? Wir brauchen noch weitere Experten, Expertinnen. Denn, okay, ich habe noch einen Punkt, dann höre ich wirklich auf. Ja? Ähm, es gab letztes Mal dann eine öffentliche Anhörung, bei der André Holm war, Rusbeta ähm, Heri, äh, Christoph äh, und jetzt habe ich noch eine Person vergessen, reiner Welt, ja, natürlich. Ähm, ja, und dabei bestellt, konnte man feststellen, dass im Anschluss an diese wirklich vier sehr guten Vorträge, dass die Nachfragen, die dann aus der Kommission gestellt wurden, harmlos waren. Und das heißt eigentlich, in der Kommission selbst gibt es ein erschreckend geringes Wissen zu mietenpolitischen Fragen. Überhaupt zu den Zusammenhängen von, wie sich diese großen Finanzmarktkonzerne auf den Wohnungsmarkt auswirken, gibt es kein Wissen. Das heißt, es ist notwendig, dort erstmal ein Wissen reinzubringen, um dann auch eine Sensibilität herzustellen für Vergesellschaftungsfragen. Und vielleicht bin ich naiv, aber ich denke, da ist, da ist noch ein bisschen Spiel drin. Vielen Dank, Susanne. Du hast jetzt schon ein paar Nachfragen, die ich dir gerne gestellt hätte, schon alle beantwortet. Deswegen nur noch eine, eine kleine Frage, wo ich noch, doch nochmal nachhaken würde. Weil ähm, so von außen betrachtet äh, ist die Kommission ja schon noch ein bisschen eine Blackbox. Und gleichzeitig ähm, waren jetzt so ein paar Schritte, die schon haben vermuten lassen, dass gerade äh, von bestimmter politisch interessierter Seite alles dran gelegt wurde, um da halt auch eine ehrliche Beschäftigung mit der Umsetzung des Volksentscheids zu erschweren oder zu verhindern. Also Stichwort Öffentlichkeit, was du schon gesagt hattest. Nur noch Anhörungen sind öffentlich, äh, andere ähm, Sitzungen der Kommission nicht. Dann äh, die Einbeziehung der Initiative, die es ja überhaupt angestoßen hat, die ja eigentlich nur noch über das informiert werden, was sowieso alle mitkriegen. Ähm, dann gab es eine Auseinandersetzung um das Stimmrecht der Vorsitzenden, die ja eigentlich neutral ähm, die Kommission leiten sollte und jetzt doch mitstimmen will. Ähm, und eben auch das Lancierte, was du angesprochen hast, dass die Kommission auch mildere Mittel äh, prüfen soll. Und jetzt würde mich nochmal interessieren, du hast das ja gerade schon kurz angedeutet. Du würdest das so einschätzen aus den ersten Sitzungen, dass es da eine Chance gibt, dass sich die Expertinnen, die in der Kommission sind, dann nicht an der Nase herumführen lassen von solchen Manövern, sondern schon versuchen, diesen Auftrag, wirklich die Umsetzung des Volksentscheids zu prüfen, dann auch zu diskutieren? Ja und nein. Ja. Ich meine, jetzt die Nachfrage nach der, ob die Kommissionsvorsitzende Prüfung also mit, mit abstimmen darf, ja. Das wurde ja im Vorfeld als äh, schwierig äh, diskutiert, als äh, etwas, was nach Möglichkeit eigentlich äh, ausgeschlossen werden sollte. Jetzt in den letzten zwei Sitzungen lässt sich feststellen, das wird gar nicht diskutiert. Es gab keinen einzigen Punkt, und da kann man natürlich auch sagen, dass alle kritischen Stimmen in dieser Kommission ähm, ihrer Aufgaben nicht nachgekommen sind, aber es gab keinen einzigen Punkt, wo auch die Frage gestellt wurde, ob äh, die Kommissionsvorsitzende Stimmrecht hat oder nicht. Das heißt, wir sind im unbestimmten Raum. Und das hängt damit zusammen, was ich auch vorher gesagt habe. Wir sind noch nicht so weit, dass es zu politisch-konfrontativen Entscheidungen gekommen ist, sondern wir sind noch in dem Vorfeld, dass überhaupt ähm, auch Informationen, äh, eine gemeinsame Informationslage geschaffen wird, ähm, dass auch alle Kommissionsmitglieder ausreichend informiert sind, was, was, diese, was diese Konzerne überhaupt für den Wohnungsmarkt äh, bedeuten. Ja. Und wir sind noch nicht bei diesem, äh, an diesem Punkt, dass es äh, zu Entscheidungen gekommen sind. Jetzt sind vermutlich einige hier im Raum und das lasse ich, das, das nehme ich dann auch an, die sagen, wie kann man nur so naiv sein ja? und ich kann auch nur sagen, sobald ich raus bin, denke ich auch, mh, was ist denn jetzt heute so, so gelaufen und war das eigentlich so eigentlich richtig? Ja? Hätte man nicht da schon von vornherein konfrontativer sein müssen? Okay und dann kann ich nur noch mal zurückgeben, ja man hätte möglicherweise konfrontativ, äh, konfrontativer sein können, die Einschätzung ist allerdings im Moment noch, ja, Leute, lasst es uns doch erstmal mal probieren. Ja? Lasst es uns doch erstmal mal bis zu, so weit treiben, bis quasi gesagt wird, entweder Vergesellschaftung ist nicht machbar in Deutschland und dann sind wir draußen. Ja? Oder man dann, äh, weiter, äh, dann quasi noch weitergegangen ist und dann gesagt hat, äh, lasst uns mal gucken, wie weit wir dann mit den milderen äh, Mitteln sind. Ja? Also im Augenblick empfinde ich es noch als eine konstruktive, äh, einen konstruktiven Kontext. Und auch ich für meine Person äh, kann sagen, auch wenn ich manchmal den Eindruck habe, werden überhaupt meine Argumente zur Kenntnis genommen. Ja? Aber wo ich den Eindruck habe, trotzdem, es gibt eine es gibt eine eine, wie soll ich sagen, aufeinander zugehen und, und auch ein Anhören. Und es gibt auch so viele kluge Juristinnen, dass es mir manchmal den Atem nimmt, wo ich immer den Eindruck hatte, das ist ein konservatives Gewerbe und äh, die Juristerei an und für sich setzt auf eine Stabilisierung der, der Ordnung. Ja? Aber ganz so stimmt es nicht. Das heißt, es gibt unglaublich viele interessante Stimmen, sodass ich noch positiv gestimmt bin. Danke Susanne für den, den Einblick in die Kommissionsarbeit bisher. Ganz untypisch für immobilienwirtschaftliche Debatten, möchte ich mal behaupten. Ja. Aber ich, ich vermute mal, wenn andere jetzt hier sitzen, ja, würde jetzt beispielsweise Rusbe hier sitzen oder Kalle Kunkel oder Isabel, Isabel, Isabella, ja, würden wahrscheinlich andere Stimmen, äh, würden sie andere Positionen holen. Ja. Aber ich bin jetzt. Keine Berlinerin, ich bin keine Juristin. Ja? Das heißt, ich bin fremd in diesen Kontexten und ich schaue jetzt erstmal darauf, äh, wie verlaufen Diskussionen, wie reagiert man aufeinander, äh, wie werden auch Argumente aufgegriffen und weiterentwickelt. Und da bin ich im Augenblick noch etwas, da bin ich noch positiv gestimmt. Du warst ja letztes Mal auch dabei, glaube, glaube ich. Ja? Vielleicht hast du eine andere Einschätzung der Lage und, und äh, zeigst dann, wie naiv ich bin. Das passt dann auch. Ich weiß nicht, ja, jetzt. Das ist eine sehr gute Überleitung. Ähm das ist natürlich was Susanne jetzt ist in erster Eindrucke wir als Arbeitsbereich Wohnungsmieten und Stadtpolitik hier in der Stiftung begleiten auch die Arbeit der Kommission und auch von DWE enteignen ja schon länger aber auch in Zukunft sehr sehr intensiv und wir werden da auch möglichst tun um viel weiter viel tun um damit die Themen auch wirklich nicht in der Kommission bleiben damit Öffentlichkeit hergestellt werden und damit andere Räume geöffnet werden, indem auch andere Stimmen zu Wort kommen und äh, Ulrike, wenn ich jetzt mal davon ausgehen gehe, wir müssen ja positiv denken, wir schaffen das mit der Enteignung und der Vergesellschaftung, das kriegen wir hin in 2000 sowieso, ähm, dann haben wir natürlich viele, wie gesagt, wie ich am Anfang gesagt habe, genau wissen wir das noch gar nicht, aber äh, einige hunderttausend Wohnungen in Berlin mehr äh, auf die den Markt entzogen werden können und für die es dann eine Form, eine vergesellschaftete Form, eine andere Form geben muss. Jetzt hast du viel Erfahrung, äh, jetzt in deiner letzten Arbeit äh, als Vorständigen der Wohnraumversorgung Berlin, aber eben auch äh, eben mit äh, Beständin als Aktivistin Kote und Co. Und äh, wie, wie, deswegen die Frage an dich. Äh, wir haben jetzt 270.000 etwa Wohnungen im Moment auch ja äh, als kommunalen Wohnungsbaubestand. Wie, welche Form schlags, schlägst du vor? Was wäre sinnvoll? Wie kriegen wir dann äh, diesen, dass dieser Bestand, der dann eventuell dazukommt? Äh, welche mit eine partizipative, gemeinwohlorientierte Organisationsform wäre denn deiner Meinung danach dann die richtige? Keine kleine, bescheidene Frage, ich weiß. Und ja. mehrere, auch mehrere Fragen eigentlich. Ich ähm, darf ein bisschen ausholen Auf jeden Aber, Fall. Und, und, und vielleicht nochmal zur Frage des Eigentums zurückkommen, weil äh, du damit auch so schön angefangen hast mit, dem, mit der Broschüre von Christoph Trautwetter und weil das ja auch die Frage ist, die sich bei der... Vergesellschaftung stellt, was, äh, wie wichtig ist eigentlich die Frage des Eigentums und wer äh, besitzt was, wem gehört die Stadt. Ähm, Nochmal Werbung für diese tolle Broschüre. <lacht> ähm, wir haben das ähm, schon vor elf Jahren, als wir angefangen haben, uns um den sozialen Wohnungsbau zu kümmern am Cottbusator Tor, eben, vielleicht kennen ja einige die Geschichte, ähm, und, und geschaut haben, was ist eigentlich das Problem mit den Sozialwohnungen, warum werden die immer weniger, warum fallen die aus den Bindungen, warum steigen da die Mieten, warum gibt es da ja keine Kappungsgrenze, keine Obergrenze, warum erfüllen die äh, ihren Zweck nicht, ihren Namen nicht, den Namen Sozialwohnungen äh, nur noch am Rande, wenn, sie, wenn die Mieten eben steigern, steigen und warum kann die Politik nichts tun. Und dann war eigentlich relativ schnell klar, dass das eben, genau die Eigentumsfrage berührt, weil diese Sozialwohnungen sind äh, in privater Hand gewesen. Ähm, die wurden in den 70ern gefördert mit sehr viel staatlichen Fördergeldern, um dann eben für eine bestimmte Zeit ähm, belegungsgebunden und mietpreisgebunden zu sein. Ähm, das ist das Konzept des, der, der westdeutschen Wohnraumförderung gewesen. Und es ist auch heute noch, wird heute auch wieder so aufgelegt und Andrea Holm hat das mal soziale Zwischennutzung genannt, also das quasi in der Zeit, in der da Darlehen abbezahlt werden und in der sozusagen diese Verträge, die dann das Land mit den privaten ImmobilienbesitzerInnen gemacht hat, solange die laufen quasi, diese Art von Förderverträgen, solange sind sie dann irgendwie sozial nutzbar und für eine soziale Wohnraumversorgung zur Verfügung stehend. Und wenn sie das nicht sind, dann also wenn sie rausfallen, dann wurde halt viel Geld da gesteckt, dass private ImmobilienbesitzerInnen jetzt auf dem Wohnungsmarkt damit was machen können. Und das ist genau die Kernfrage. Und das ist auch die Kernfrage, weshalb wir auch immer wieder gesagt haben, ähm, diese, auch diese Bestände, auch diese privaten Sozialwohnungsbestände müssen rekommunalisiert werden. Auch wenn wir wissen, dass Rekommunalisierung dann eben auch noch nicht das Ende der äh, Also der, der, das noch nicht allein glücklich macht als Mieterin, äh, weil wir auch wissen, wie, weil es auch die Erfahrung gibt, wie die landeseigenen Wohnungsunternehmen in Berlin zum Beispiel, aber auch in vielen anderen, Städten und Gemeinden sind die äh, kommunalen Wohnungsunternehmen eben äh, auch in den letzten Jahren durch verschiedene neoliberale Wellen gegangen und sind teilweise umstrukturiert worden. Da ist viel outgesourced worden, da wurden äh, die ganzen Serviceleistungen, Hausmeisterdienstleistungen und so weiter nach außen und die agieren eigentlich auch wie äh, private Wohnungsunternehmen bei ihren Mieter, Mietenden und aber auch gegenüber ähm, aller, allen staatlichen äh, oder politischen Eingriffsversuchen. Das war auch der Grund, weshalb wir den Mietenvolksentscheid gemacht haben. Wir haben gesagt, also diese Landeswohnungsunternehmen in Berlin äh, sind, ähm, sind Aktienunternehmen und GmbHs und sind halt äh, dementsprechend nach diesen Gesetzen, Aktiengesetz und GmbH-Gesetz, auch organisiert und da kann relativ wenig an zum Beispiel Mitbestimmung passieren. Ähm, deshalb ähm, gab es diesen Mietenvolksentscheid 2015, in dem ähm, dann der Plan eigentlich war, dass diese Wohnungsunternehmen in Anstalten öffentlichen Rechts umstrukturiert werden. Das ist ja jetzt auch äh, von der Vergesellschaftungsinitiative äh, auch die Idee, dass diese zu vergesellschaftenden Bestände, in eine Anstalt öffentlichen Rechts überführt werden. Und das hat mehrere gute Gründe, weil die nämlich eben anders ähm, aufgestellt werden kann und da eine andere demokratische äh, Verwaltung quasi passieren kann. Da gibt es ja auch, hat die Initiative schon vorgestellt, ganz äh, ausgereifte Vorstellungen davon, wie dann die ähm, welche Bereiche mitbestimmt werden können, durch Mietende und aber auch durch Stadtgesellschaft, weil die Bestände ja eben nicht nur, die werden ja nicht verstaatlicht, sondern vergesellschaftet. Das heißt, die, auch die Stadtgesellschaft braucht Möglichkeiten mit mitzuentscheiden. Äh, das heißt, ähm, da ist, sind nach wie vor noch ähm, die Überlegungen noch nicht ganz zu Ende. Und wir haben da auch auf der Konferenz der äh, Vergesellschaftungsinitiative darüber diskutiert, wie man also da tatsächlich auch Mitbestimmung organisieren kann. Und wir sehen das. Bei den Land wiederum Beispiel landeseigene Wohnungsbaugesellschaften sind ähm, durch den äh, Mietenvolksentscheid ein Stück weit mehr demokratisiert. Da gibt es nämlich jetzt Mieterräte auf Unternehmensebene, die sind eingeführt worden mit dem Wohnraumversorgungsgesetz, was damals durch den, durch den Kompromiss mit der äh, damals CDU-SPD-Regierung und der Mietenvolksentscheid-Initiative zustande kam. Äh, da wurde quasi ein ähm, wurde eine Ebene der Mitbestimmung, die es sonst so nicht gibt. Die gibt es übrigens auch in Wien so nicht, in dem viel besungenen Wien gibt es äh, bei, der, bei der Wiener Wohnbau gibt nicht so eine Art von Mitbestimmung, dass also Unternehmensentscheidungen wie äh, Investitionen äh, in Modernisierung, Neubau und so weiter, also Investitionsentscheidungen mit durch MieterInnen mitbestimmt werden. Das passiert bei den, bei den Mieterräten der Berliner Landeswohnungsunternehmen, allerdings auch eingeschränkt. Also, da haben wir auch letzte Woche drüber geredet, äh, auf einem Podium ein bisschen anderer Zusammensetzung noch, dass, das, ähm, die, dass also ein, ein Sitz im Aufsichtsrat, wo neun Personen sitzen, natürlich äh, relativ wenig ist, was die, was die Mieterinnen als Vertretung dort haben. Aber immerhin, so, ne? das, ist, das ist ausbaufähig. Und es ähm, gibt dann auch noch lokale Mieterbeiräte, also die in den Quartieren äh, gewählt werden. Die gibt es auch schon länger bei den Landeswohnungsunternehmen. Und die möchten beispielsweise schon sehr lange auch äh, ihre, ihre Rechte gegenüber dem Wohnungsunternehmen gesetzlich verbrieft haben. Und, äh, weil das ist bisher nur auf so einer Vereinbarungsebene. Und haben versucht, das in das Wohnraumversorgungsgesetz reinzubringen. In der letzten Legislatur ist das gescheitert am Widerstand der SPD. Und ähm, da gab es schon einige, äh, also da gibt es nach wie vor einigen Druck auch von der Mieterinnenseite. Und das Problem, was, was da eben benannt wird, ist auch ein juristisches Problem, dass die nicht in die nicht in das Gesetz aufgenommen werden könnten weil oder die, der Begriff der Mitbestimmung nicht in das Gesetz aufgenommen werden könnte, weil eben die Unternehmen als Aktien- oder GmbH-Unternehmen äh, strukturiert sind. Und das genau verhindert offensichtlich die Mitbestimmung. Und deshalb ist natürlich die Unternehmensform, die, die Rechtsform, total wichtig. Und ich bin auch, also auch aus dieser, dieser ähm, Geschichte, die ich jetzt so ein bisschen grob umrissen habe, gar nicht der Meinung, dass juristisch ähm, so, ne, dass, dass, dass es da nur um die Erhaltung der Ordnung geht, sondern dass da durchaus äh, was, also dass da auch eine Menge verschoben werden kann. Also gerade weil, wenn man sozusagen, klar sind die meisten Gesetze, die da sind, äh, erstmal ähm, Erstmal genau das Problem gegen dass man anrennt. Und gleichzeitig gibt es da auch eben immer die Möglichkeit, da noch mal eine Verschiebung herbeizuführen, wie wir ja jetzt auch bei dem Volksentscheid sehen. Deshalb habt ihr natürlich die große Aufgabe, zu gucken, wie das umzusetzen ist. Moment. Ich stimme dir da hundertprozentig zu. Ich glaube, nichtsdestotrotz, dass es halt, eine ne, ne, immer erstmal eine ne Neigung gibt von Jurist:innen, ja, quasi zu bewahren, zu bewahren in dem Sinne, wenn ein Recht mal äh, gesetzt wurde. Klar kann man es diskutieren, ja, aber erstmal soll ein Recht ähm, exerziert werden oder umgesetzt werden. Exerziert klingt so negativ umgesetzt werden, damit auch äh, Mieterinnen, damit InvestorInnen quasi eine Rechtssicherheit haben. Und da Veränderungen reinzubekommen, ist keine einfache Sache, glaube ich. Aber da hast du mehr Ahnung. Ist aber vielleicht eine Grundlage eben genau an dem Punkt anzusetzen, weil wenn das Recht im Grundgesetz verbrieft ist auf Vergesellschaftung, müsste man ja jetzt eben schauen, wie das umsetzbar ist. Jetzt sind wir doch, und das ist total naheliegend, weil im Grunde ist auch unsere Erfahrung in den aktuellen Gesprächen, Diskussionen, Debatten, nach zweieinhalb Minuten ist man immer beim Thema Enteignung gerade. Wir fangen mit einem anderen Thema an, wir kommen wieder zurück zur äh, Enteignung, weil es natürlich auch gerade sozusagen ein ganz spannendes und, und auch äh, so kontroverses und auch ja ein Stück weit ein neues Thema ist, äh, Ulrike hat. Ähm, Gerade äh, darauf bezogen, vor zehn Jahren kam es überhaupt zum ersten Mal, da erinnere ich mich auch noch dran, dass wir da auch zusammengesessen haben, zuerst mal dieses, dieses Wort überhaupt äh, kam, überhaupt auf. Davor war das überhaupt nicht gesellschaftsfähig, überhaupt dieses Wort in den Mund zu nehmen. Äh, Ulrik, ich würde an einer Stelle noch mal gerne nachfragen. Du hast gesagt, klar, bei einer kommunalen Wohnungsbauunternehmen äh, Wohnungsbau zu wohnen, macht allein noch nicht glücklich. Ja. Jetzt bist du in deiner neuen Rolle, um zu dem Punkt noch zu kommen, als in der Geschäftsführung des Berliner Mietervereins mit, ich habe es mir jetzt nochmal draufgeschrieben, mit 180.000 Mitgliedern in Berlin, ist natürlich auch ein Stück deiner Aufgabe, die Mieterin glücklich zu machen. Ähm, ja, ich glaube, vielleicht, äh, genau, da würde ich jetzt nochmal fragen, mh, schwierige Aufgabe, große Aufgabe und was Habt ihr denn sozusagen im Berliner Mieterverein sozusagen gerade sozusagen an Diskussionen, an Perspektiven für, um da, und da noch mal hinzukommen, auch zur Demokratisierung des Wohnens? Also weil der Berliner Mieterverein ja nach meiner langjährigen Wahrnehmung ja immer viel viel mehr war, auch durch Personen als eine reine juristische oder als eine Interessenvertretung von Mieterrechten, sondern sich immer auch eben als wohnungspolitischer, ganz starker wohnungspolitischer Akteur bemerkbar gemacht hat. Also was, was da sozusagen deine Wünsche und Vorstellungen für diese Arbeit sind? Also ich finde das äh, Juristische überhaupt nicht zu verachten. Ne? Also ich, und Da möchte ich nochmal drauf zurückkommen. Ich finde, das, das Erkämpfen der Rechte, also der existierenden Rechte, scheint ja schon äh, und das sehen wir bei den vielen Fällen und auch vielen Beratungsfällen, scheint etwas sehr äh, existenziell Notwendiges zu sein in diesem äh, Immobilienmarkt, wo eben immer wieder versucht wird, äh, diese Rechte auszuhöhlen und auszuhebeln. Und das, insofern finde ja. ich eine äh, ne starke, auch juristische Interessensvertretung ja, ja. total wichtig. Und das, geht, ähm, da, das führt dann auch dazu, dass natürlich sichtbar wird, wo die wo die Probleme liegen, auch außerhalb der, der, der großen kapitalmarktgetriebenen Unternehmen. Ne? Also was, oder unterhalb dieser 3000er-Grenze oder so. Ne? Also dadurch, dass da so viele Menschen eben zur Beratung kommen, wird auch eben klar, was sind, was sind die akuten Probleme. Also derzeit kriege ich mit, dass wahnsinnig viel durch Abriss, und Neubau passiert und dass dem ganz wenig entgegenzusetzen ist, also dass gerade in, äh, in, in Charlottenburg zum Beispiel oder in, in verschiedenen Stadtteilen einfach guter, bewohnbarer Wohnraum abgerissen wird, um da eben neuen äh, Luxuswohnraum zu bauen das passiert so ein bisschen unterm Radar, weil sich dann ja eben immer erst neue Initiativen bilden müssen, um dagegen zu kämpfen, aber das ist was, finde ich, wo dann also so ein großer so eine große Institution wie der Berliner Mieterverein eben die Möglichkeit hat, das frühzeitig zu erkennen und da auch dann aufzutreten und zu sagen, da ist, da ist ein richtiges Problem. Und es gibt momentan äh, und das, das ist eben auch das, finde ich, wofür es wichtig ist, dass es den dass es solche Institutionen auch gibt. Es gibt wenig milde Mittel. Mildere Mittel. Ne? Also das ist ja, diese, diese milderen Mittel, die die schon öfter gefallen sind, die sind ja, die kommen ja quasi, glaube ich, aus diesem Grundgesetztext. Ne? Das ist das quasi einer Vergesellschaftung, äh, dass die dann durchgeführt wird, wenn es keine milderen Mittel gibt, äh, die, die quasi das, das zum selben Ziel führen. Und wir sehen eben in ganz vielen Punkten, ist es eben auch entlang der Eigentumsfrage, also wenn es keine politische Steuerung gibt, weil, es, weil die Bestände im Privateigentum sind, gibt es sehr wenig Handhabe da äh, zu regulieren. Und da, ähm, dafür steht halt auch der Mieterverein, da eben auch kreativ immer wieder auch neue äh, Verschiebungen zu fordern der gesetzlichen Grundlagen, die zu wenig schützen derzeit. Sie zu wenig und, das, und, und solche Gesetzeslücken wie eben diesen Abriss von gutem Wohnraum, äh, Verlust wieder von Wohnraum dadurch auch zu benennen. Beantwortet das ein bisschen deine Frage? Das ist ein, ein ganz wichtiger Teil einer Antwort. Wir, haben, wir merken es jetzt schon, dass wir natürlich viel zu wenig Zeit haben, um an, an diesen ganzen Fragen Intensiv und deswegen gebe ich jetzt weiter, äh, weiter zu sprechen. Und deswegen gebe ich an Armin, äh, weil wir mit Regulierung und natürlich auch noch diese bundespolitische Ebene auch besprechen möchten. Genau, Stichwort Regulierung, da bist du natürlich angesprochen. Äh, auf der Bundesebene, auf der du aktiv bist, und ich glaube, da kann man sich nicht äh, oder lehnt man sich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn man sagt, auf der Bundesebene wird die Eigentumsfrage noch nicht unbedingt gestellt. Das ist äh, vielleicht noch mal ein bisschen. Äh, mehr so, noch mehr als in Berlin, dass die Immobilienwirtschaftliche Lobby und deren politische Verbündete durchaus sehr breitbeinig auftreten und den Diskurs eher auch stark bestimmen. Da würde ich dich als erstes gerne fragen, wie du die äh, Mieten und wohnungspolitischen Debatten im Bundestag so erlebst und mit welchen linken Forderungen und Argumenten du da noch am ehesten durchdringen kannst. Ja, hallo erstmal. Ähm Schön, dass ich dabei sein kann und vor allen Dingen schön, dass ihr ähm, ja, das Podium veranstaltet als Rosa-Luxemburg-Stiftung. Ja, Wohnungspolitik im Bundestag hat, äh, also ich mache das jetzt ungefähr seit zwölf Jahren, als ich äh, selber auch äh, betroffen war äh, von Mietenwahnsinn und Verdrängung und dann damals als Bundesgeschäftsführerin meiner Partei gesagt habe, wir brauchen eine mietenpolitische Offensive. Das war vor zwölf Jahren, da haben die Leute im Bundestag äh, wirklich wie ein Auto angeguckt, weil man gesagt hat, man muss in der Wohnungspolitik was tun. Weil das war so ein Thema, was irgendwie so äh, im Schutze der Nacht stattgefunden hat und ähm, na, wo es so ein paar Lobbyveranstaltungen gegeben hat, aber was eigentlich das äh, politische Themenfeld nicht bestimmt hat. Und ich sage mal, von diesen zwölf Jahren, wo ich mich damit befasse, und ich glaube, ich bin jetzt sechs Jahre Sprecherin für den Bereich, habe ich mindestens die Hälfte der Zeit damit verbracht, Gehör dafür zu finden, dass wir ein Problem mit steigenden Mieten haben. Das Thema ist einfach komplett geleugnet worden. Und es ist eine ganz junge Entwicklung. Dass jetzt alle Parteien sagen wurden, ist die soziale Frage der Zeit. Weil das eigentlich von konservativer Seite immer abgestritten wurde, dass es ein Problem mit Mieten gibt. Und bis heute gibt es die Argumentation, dass es ja auch viele ländliche Regionen in Deutschland gibt, die das Problem eben nicht haben. Und das wird als Argument dafür genommen, sich mit der Wohnungskrise nicht befassen zu müssen. Und ähm, das Gute ist erstmal auf der Habenseite, und das ist jetzt auch nicht äh, vom Himmel gefallen, das äh, findet statt, weil Menschen sich Gehör verschaffen und weil sie für ähm, das Thema Mieten- und Wohnungspolitik kämpfen dass es schon ein relevantes Thema auch im Bundestag ist. Es hat im Wahlkampf erstmalig eine Rolle gespielt, nachdem die SPD das zum Beispiel bei der vorvergangenen Bundestagswahl zwar groß angekündigt hat, dass sie in Wohnungspolitik zum Thema machen wollen und haben es dann mal wieder abmoderiert, möglicherweise wegen der schlechten eigenen Bilanz. Und also es war jetzt ein Thema im Wahlkampf. Es gibt ein Bauministerium, und äh, ja, das war es dann aber auch schon und wenn es Debatten gibt, das will ich schon sagen, die sind halt total umstritten und äh, ich denke, dass ja die Wohnungsfrage am Ende des Tages eben auch eine Klassenfrage ist und das, da liegt ja der Hase im Pfeffer, dass der Mietenwahnsinn für die einen ja eben die Rendite für die anderen bedeutet. Und dadurch ist aus meiner Sicht doch der ganze Zauber zu erklären. Also ich muss schmunzeln, wenn du jetzt erzählst, dass das heißt, wir müssen mildere Mittel prüfen. Also ich schlage jetzt seit zwölf Jahren auf Bundesebene mildere Mittel vor und keines dieser milderen Mittel ist ergriffen worden. Also im Grunde ist es ja nur ein Verschiebebahnhof und ein Ablenkungsmanöver, weil man da eben nicht ran will. Man will an die Eigentumsfrage nicht ran, das schon gar nicht. Aber ich sehe auch wirklich kein ernsthaftes Bemühen, überhaupt an die Wohnungsfrage oder an die Mietenfrage ranzugehen. Also das würde mir jetzt fast schon mal reichen, wenn wir, ich sage mal, einen bundesweiten Mietendeckel beschließen würden. Aber das ist so außerhalb der Reichweite alles Denkbaren, zumindest jetzt auch in den abzusehenden vier Jahren Ampel. Da hat ja Mietenpolitik fast gar nicht äh, stattgefunden. Das Einzige, was so als Rezept immer im Raum steht, ist Bauen, Bauen, Bauen. Und ähm, das äh, soll halt das Allheilmittel für alle Fragen des Wohnungsmarktes und des Mietmarktes äh, sein. Und das findet natürlich nicht statt. Und äh, das ist ja das Gleiche im Grunde, was ja in Berlin auch stattfindet, äh, also was dort jetzt auf Bundesebene die Union, aber auch die SPD und die ähm, Bauministerin predigt, bauen, bauen, bauen, ist ja das, was Franziska Giffey auch auf Landesebene versucht äh, zu propagieren und umzusetzen und äh, naja, versuchen halt das Volksbegehren, Deutsche Wohnung und enteignen, und so einen Verschiebebahnhof zu schieben und so lange zu diskutieren, bis halt eine Mehrheit von Juristen feststellt, es geht gar nicht. Was natürlich Quatsch ist, weil wenn der Gesetzgeber was beschließen will, dann kann er es ja beschließen. Also der Bundestag ist ja sowieso der Gesetzgeber auf Bundesebene, er kann also die Gesetze beschließen, die ihm gefallen. Das Argument, dass was nicht geht, gilt auf Bundesebene schon gar nicht. Und auf Landesebene, da müsste man tatsächlich äh, diskutieren, wie es gehen kann. Weil eines ist sicher, das wird äh, beklagt werden. Äh, die mildesten Mittel werden ja beklagt von der Immobilienlobby. Also selbst der Mieten, äh, wie heißt das, Mietpreisbremse, was ja eigentlich gar nichts bremst, aber im Einzelfall helfen kann. Das ist ja auch jeder jede Mietpreisbremse, jedes Bundeslandes wird beklagt werden. Also es ist einfach nicht gewünscht, dass sich was verändert zu äh, Gunsten der Mieterinnen und Mieter. Genau, das ist eigentlich die Essenz des Ganzen. Ähm, ja, und äh, erst recht ist Enteignung als Mittel auf Bundesebene nicht denkbar, äh, denke ich mal. Enteignung, äh, auf um äh, das zu diskutieren auf Bundesebene, ist gerade nicht denkbar, aber was ja schon, äh, glaube ich, jetzt mehr einsickert, ist schon die Frage, ähm, welche Art von äh, Vermieterin, Vermieter, welche Art von Wohnungswirtschaft brauchen wir eigentlich äh, auf der Bundesebene? Das ist so ein äh, vielleicht noch ein Nischenthema, aber zumindest im Koalitionsvertrag gibt es ja die Vereinbarung, auch eine Wohnungsgemeinnützigkeit einzuführen. Ähm, was ähm, hältst du davon und äh, wäre das äh, ein möglicher erster Schritt, um wirklich jetzt so eine finanzmarktorientierte Wohnungswirtschaft auch ein bisschen zurückzudrängen auf den Vermietermärkten, sage ich mal? Also man könnte natürlich das Enteignungsthema auch auf Bundesebene diskutieren. Ich persönlich würde es im Moment für kontraproduktiv halten. Deswegen haben wir es jetzt nicht gemacht, weil wir haben halt dieses starke Votum in Berlin. Äh, da muss gehandelt werden, weil das dann Auftrag der Bevölkerung an die Landesregierung an das Landesparlament ist. Und ähm, dieser Artikel 15, um den es geht, der ist dann noch nie umgesetzt worden und also das Schlimmste, was ich mir jetzt vorstelle, dass eine konservative Regierung, eine Regierung, die sich Fortschrittskoalition -Ko nennt und trotzdem faktisch eine konservative Politik in der Wohnungsfrage macht, jetzt irgendein Bundesgesetz macht, was es auf Landesebene nicht anwendbar macht, dann haben wir nämlich das Gleiche wie beim Berliner Mietendeckel. Also ich denke deswegen, der Druck ist jetzt hier in Berlin, hier gibt es die äh, Entscheidung eigentlich der Bevölkerung und hier muss es jetzt umgesetzt werden. Auf Bundesebene, klar, da kämpfen wir, äh, auch für, dafür, dass die Fonds und Konzerne eigentlich, da bin ich fest von überzeugt, nichts auf dem Wohnungsmarkt äh, verloren haben. Die gehören da gar nicht hin. Und es ist ja noch nicht so lange her, dass sie noch gar nicht da waren. Also ähm, diese ähm, Fonds haben ja im Grunde, das hat ja alles im Grunde mit der Schröderchen Reform, erst seit 2000 hat es stattgefunden, dass die im Grunde die privatisierten Bestände aufgekauft haben, beziehungsweise indem sie da waren, dafür, mit dafür gesorgt haben, dass diese Massenprivatisierung stattgefunden hat, nicht nur auf Landesebene, sondern auch auf Bundesebene. Und naja, also die Institutionen, die früher nicht da waren, die können jetzt ja auch eigentlich wieder gehen. Ich meine, die Frage ist nur, wie. Und die eine Möglichkeit wäre die Enteignung. Dann gibt es zweitens die Möglichkeit, jetzt in Berlin, Professor Klinski, vorgeschlagen hat, die mir sympathisch wäre auf Bundesebene, dass man sagt, naja, wir machen ein Gesetz, das festlegt, dass die hier gar nichts verloren haben. Und dass zum Beispiel börsennotierte Aktiengesellschaften keine rechtsfähigen Institutionen sind, um Wohnungen zu vermieten. Und dann zwingt man sie zum Verkauf oder zur Rekommunalisierung. Ist eine eigene Debatte nochmal. Finde ich, konnte man auf Bundesebene diskutieren und das mildeste Mittel wäre tatsächlich die Wiedereinführung der Wohnungsgemeinnützigkeit, die es ja bis 89 gegeben hat und die eigentlich ganz gut funktioniert hat. Und wenn man sich angucken will, wie die Wohnungsgemeinnützigkeit in der Bundesrepublik funktioniert hat, kann man ja nach Wien fahren und sich das da in etwa, sage ich mal, ansehen. Das soll wieder eingeführt werden, das steht auch im Koalitionsvertrag. Aber ich habe die ganz große Sorge, dass das als so eine Art Nischeninstitution geplant ist. Also zum Beispiel für den Fall, dass in Berlin sich eine Genossenschaft gründet, um ein Haus zu übernehmen will. Was ich total gut finde und was in jedem Fall ermöglicht werden muss. Aber darum geht es ja nicht. Die Gemeinnützigen hatten früher ungefähr 30 Prozent des Wohnungsmarktes in deutschen Städten und da müssen wir wieder hinkommen. Das heißt, wenn man das jetzt wirklich ernst meint damit, dass man einen Teil des Wohnungsmarktes definiert, dass es dann nicht das Profitprinzip gilt, sondern das Prinzip Gemeinwohl, Gemeinnützigkeit, dann müsste man ja sofort am ersten Tag der Koalition damit anfangen. Und wir hatten jetzt gerade Haushaltsverhandlungen, da geht es um sehr viel Geld. Man müsste zum Beispiel aus meiner Sicht sagen, dass die Fördergelder vom ersten Tag an zum Aufbau einer neuen Gemeinnützigkeit ähm, ja, investiert werden müssen. Das alles findet nicht statt. Insofern freue ich mich, dass es im Koalitionsvertrag steht. Aber ich befürchte, dass das gegen Ende der Legislatur erst kommt und dann so gemacht ist, dass es freiwillig ist, dass die Kriterien äh, schlecht sind und dass es vor allen Dingen keine, ich sag mal, Bevorteilung der gemeinnützigen Wohnungswirtschaft bedeutet. Und darum geht es ja eigentlich. Wenn wir mehr Gemeinwohl wollen, müssen natürlich die raus, die profitorientiert äh, wirtschaften. Und äh, deswegen sind es aber, glaube ich, keine Forderungen, die gegeneinander gehen. Wir kämpfen im Bund für eine Gemeinnützigkeit und dafür für ein Wohnungswirtschaftsgesetz. Und auf Landesebene unterstützen wir nach Kräften äh, des Volksbegehren. Und äh, ja, das Vorhaben ist dann endlich auch auf Landesebene umzusetzen. Vielen Dank, Karin. Dann ähm, die Zeit äh, rennt uns ein bisschen davon. Deswegen übergebe ich nochmal an dich, Stefan, für eine Schlussrunde. Ja, äh, wir haben ja den ganzen Tag hier im Haus der rosa luxemburg stiftung bei unserem Tag Deluxe. Ein hochspannendes Programm, deswegen müssen wir leider auch pünktlich Schluss machen hier, weil es eben spannend weitergeht. Ich würde jetzt gerne nochmal, falls von Ihnen, von Euch, kurze Beiträge, vielleicht auch nochmal nachfragen, mal gerne ins Publikum gucken, ob da jemand noch mal sich beteiligen möchte. Das würden wir natürlich gerne in diesen knapp zehn Minuten, die uns noch bleiben, würden wir das gerne nochmal machen. Gibt es da sozusagen nochmal eine Position, eine Frage, eine, äh, eine Stellungnahme? Ich glaube, dann muss ich, müssen wir das, ja, da ist, wäre jemand, da müssen wir das glaube ich mit Mikro machen, oder? Da war äh, ein, ein Herr und hier vorne in der ersten Reihe eine Dame. Super, Dankeschön. Mein Name ist Dechlef Zininski und ich bin, äh, wohne in einer Genossenschaft. Und die Frage der Genossenschaften ist leider jetzt mal unter die Räder gekommen, auch in vielen Diskussionen. Und dein Beitrag zum Beispiel bei Kapitalgesellschaften, die in äh, Wohnungen investieren, da hast du äh, berichtet, dass ein kleiner Erfolg euch geglückt ist, weil eine Person mit dann im Aufsichtsrat sitzt. Ne? Habe ich noch recht verstanden. Jetzt ist die Frage, wenn äh, äh, Aufsichtsräte von BMW und so weiter, wieso diese Mitbestimmung, die in großen anderen Konzernen äh, mehr oder weniger funktioniert, wieso soll die eigentlich nicht in, den, in der Wohnwirtschaft äh, funktionieren? Also dass man da grundsätzlich, etwas macht Das Zweite ist natürlich auch in den Genossenschaften, dass die Genossenschaftsmitglieder mehr Rechte bekommen, um die Arbeiten der Vorstände, etc., nämlich zu kontrollieren. Das ist nun auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das andere ist natürlich klar, das enteignen, äh, da sind wahrscheinlich wohl alle dafür, aber äh, das ist eine Stufe. Es gibt mehrere Ansätze, die man äh, ja, verbessern kann. Was man ja, vielen Dank. Jetzt war hier vorne noch eine Frage. Moment, bitte mit Mikro. Wegen der Übertragung. Ja, ich habe nur eine kurze Frage und zwar die Wohnungen, die abgerissen wurden, um daraus, um darauf äh, neue zu bauen, die dann teurer sind entsprechend. Ne? Ähm, war das derselbe Eigentümer? Das wollte ich nur wissen. Hm. Ja, hier ist noch, ähm, noch von Dritte und ich glaube, dann gehen wir noch mal, machen wir hier oben nochmal eine Schlussrunde. Ja, ähm, vielen Dank. Ganz kurzer Kommentar zu den milderen Mitteln. Zumindest mein Verständnis von dem, was Herr Dr. Wiel gesagt hat, ist, dass wir uns auf diese Diskussion eigentlich eher nicht einlassen sollten. Weil die Vergesellschaftung ein Selbstzweck ist. Und sozusagen, genau, und der Auftrag ist. Ähm, also, das ist ein bisschen ein Holzweg, ähm, mit diesen milderen Mitteln zu sehr äh, umzugehen, weil man dann so tut, als wenn der Auftrag gar nicht die Vergesellschaftung, sondern irgendwas anderes wäre. Das widerspricht aber natürlich überhaupt nicht, dass man sagt, wir müssen parallel ganz viele Sachen machen. Also, die Vergesellschaftung allein wird es nicht richten. Wir müssen alle Register ziehen. Und ich fand es ganz interessant, jetzt in der. Ähm, letzten Anhörung ähm, zur Vergesellschaftung hat, glaube ich, vom, vom Senat, vom Berliner äh, Senat, der Vertreter gesagt, wir reizt eigentlich auch schon alles aus, was wir haben. Also sozusagen alles, was Berlin von der Bundesebene zugesprochen kriegt als Möglichkeiten in Umwandlungen und solchen Sachen, wird eigentlich schon ausgereizt. Ähm, na klar kann man jetzt irgendwie noch selber kreativ werden und kann auf Bundesebene machen, aber sozusagen jemand, der suggeriert, dass es noch viel Spielraum gibt mit irgendwelchen milderen Mitteln, Erzählt halt auch ein bisschen Quatsch. Danke. Ja, ich wollte nur ganz kurz nochmal was zum Thema Genossenschaften unter die Räder gekommen. Das war heute nicht Thema. Also äh, wir beschäftigen uns als Rosa Luxemburg Stiftung intensiv damit und ich kann Werbung machen für eine Veranstaltung, die hier im Raum am 2. September stattfinden wird zum Thema Genossenschaften. Okay, gut. Aber genau, das ist total wichtig. Wir arbeiten auch daran. Am 2. September gibt es hier mit, zusammen mit den Genossenschafterinnen, einem kritischen Genossenschaftsverband hier im Haus bei uns hier auch genau dazu eine Veranstaltung. Ulrike? Sage ich jetzt nichts zu den Genossenschaften, nur zu der Frage des Aufsichtsrats. Ähm, das ist so, dass die äh, Mieterinnen in allen sechs Wohnungsunternehmen auf Unternehmensebene einen Mieterrat haben und eine Person aus dem Mieterrat wird in die Aufsichtsräte entsendet. Die Beschäftigten sind mit drei Personen vertreten und das ist analog zum schon von den Gewerkschaften erkämpften Drittelbeteiligungsgesetz, glaube ich, heißt das. Das ist was anderes, genau. Das ist aber die Frage, ob das nicht für, äh, für den, unseren Bereich jetzt sozusagen auch gewandelt werden kann und dann eben drei Personen in den Aufsichtsrat gesendet werden können. Das ist durchaus eine Frage, die debattiert wird momentan. Ähm, zum Abriss, nee, das sind nicht die gleichen, aber das, äh, das sind immer wieder, äh, also das ist einfach ein, eine Lücke in der Bauordnung, äh, dass das existierender Wohnraum abgerissen werden kann, wenn er nicht mehr äh, Rendite bringt. Ja, ich, glaub, ich glaube schon, dass auch, also so klar, gibt es diese größeren und dann gibt es die, egal, aber da können wir ja auch im Anschluss drüber reden. Ähm, Kasper, was hattest du gesagt, dass es... Ach, die milderen Mittel. Ja, ähm, die milderen Mittel... Ich finde das auch gar nicht schlimm, sich die anzugucken, weil wir haben sie uns angeguckt, da muss man sich gar nicht verscheuen. Wir haben alles Mögliche ja auch schon versucht. Wir haben den Mietendeckel, der abgeschmettert ist, den ich übrigens finde, der nach wie vor, da hoffen glaube ich immer noch viele drauf, dass es diese Länderöffnungsklausel auf der Bundesebene gibt, damit die Länder wieder handeln können. Ich glaube, es haben noch nicht alle mitbekommen, dass das äh, jetzt von dieser Re Regierung gar nicht bearbeitet wird, so dieses, diese Möglichkeit. Dass, das wieder auf Landesebene beschlossen werden kann. Und ähm, ja, die, wir, haben, wir haben erlebt, was freiwillige Vereinbarungen bringen. Wir werden das am Montag erleben, dann wird das Wohnungsbündnis, was jetzt gerade mit der privaten Immobilienwirtschaft ja verhandelt hat, ob es mildere Mittel gibt, äh, wird ja dann an die Öffentlichkeit gehen oder der Öffentlichkeit äh, präsentiert werden, was die Wohnungswirtschaft für Zugeständnisse macht, wenn sie gefragt wird was sie gerne machen möchte. Also das sind das sind ja schon alles die milden Mittel, die gehen. Und deshalb ist die Frage, ob die ausreichen, glaube ich, sehr leicht zu beantworten, wenn wir uns anschauen, wie viele Wohnungsangebote es gibt und wie viel bezahlbare, leistbare Wohnungsangebote es gibt. Also da glaube ich, die Debatte halten wir aus. So. Ja auch noch mal darauf äh, ein, auf äh, mildere Mittel, ja, um dann von hinten wieder zu kommen zu, äh, zu DWE. Also ich meine, mildere Mittel dagegen habe ich grundsätzlich auch nichts. Und ich glaube auch, das ist, das ist ein kooperatives Vorgehen, möchte ich mal sagen. Also das, was ihr, ihr macht, ja, das, was DWE hier in äh, Berlin macht. Also das heißt, da muss auch mehr rausgeholt werden, auch weil in Berlin ist der Mietendeckel gescheitert in verschiedenen anderen Städten ist die Milieuschutzsatzung infrage gestellt worden. Und das war quasi auch ein Eingriff auf der kommunalen Ebene, eine Eingriffsmöglichkeit auf der kommunalen Ebene, um dann beispielsweise Modernisierung zu verhindern. Oder weitere, was weiß ich, Einbau von, von, äh, von Aufzügen, was dann die Mieten stark steigern lässt. Ja? also wo es diese Möglichkeiten gibt, über solche Maßnahmen Mieten stark äh, zu steigern. Das ist, das ist quasi gecancelt worden vom Bundesverfassungsgericht, soweit ich weiß, und da ist es notwendig, wieder nachzuarbeiten. Ja? Nachzuarbeiten, damit es dann wiederum mehr Möglichkeiten auf der kommunalen Ebene gibt. Jetzt komme ich aber noch mal zurück zu äh, DWE. In Berlin, ich möchte es jetzt mal groß sagen, die Welt schaut auf Berlin. Ja? Überall, seitdem ich jetzt in dieser Kommission bin, kriege ich Anrufe und ich bin immer ein bisschen irritiert, warum, warum ich, ja? warum werde ich jetzt angerufen? Ich will doch eigentlich nur meine Ruhe haben. Ja? Ich werde angerufen, weil alle jetzt schauen, was in Berlin läuft und wie es läuft und dass man eigentlich hofft, so etwas übertragen zu können auf andere Städte. Ich glaube, bislang ist es wirklich nur möglich, das auf Städte zu übertragen und tendenziell so Städte wie Bremen und äh, Hamburg, wo also quasi auch ein entsprechendes Potenzial an aktivierbaren Personen auch da ist, weil ohne den politischen Protest, den es in, in Berlin gibt und auf der lokalen Ebene gibt, wäre es überhaupt nicht möglich gewesen, so weit zu kommen, wie wir jetzt sind, dass so etwas überhaupt als eine Option diskutiert wird. Das heißt, ich kann nur sagen, damit so etwas auch überhaupt eine Aussicht auf Realisierung hat, ist es notwendig, da weiterzumachen und nicht locker zu lassen. Also immer weiter zu, zu aktivieren, immer weiter darauf hinzuweisen, was für naja, Heuschrecken diese diese Konzerne sind. Und zwar nicht nur im Bereich von Wohnen, oder genauso auch beispielsweise Energie. Ja. Und dann kommen wir noch mal jetzt setze ich mich selbst wieder ins Unrecht, dann kommen wir aber noch mal in einen Bereich, dann denke ich mir, mh, naja, was jetzt in Berlin läuft und dass man das erstmal in Berlin versucht auszutarieren, auszuprüfen, hoffentlich dazu kommt, dass äh, Vergesellschaftung eben doch rechtmäßig ist, verhältnismäßig ist und äh, insofern dann weiter runterdekliniert werden kann und muss, nämlich welche äh, Art von, von Organisationsform, Verwaltungsform, Unternehmensform soll es geben und so weiter. Also das, das weiterzumachen. Ne. Ich bin mir aber sicher, wenn so etwas dann auf Bundesebene entschieden werden würde, würde das sofort äh, gecancelt werden, würde das sofort äh, abgesagt werden, würde das sofort lobbymäßig bearbeitet werden. Deswegen sage ich jetzt erstmal: Ist es so schön, dass das in Berlin gemacht wird? in Berlin Sichtbarkeit erschafft und möglicherweise dann, und das wird ganz zum Schluss wiederum beim Bundesverfassungsgericht landen, wo wir zum Teil aber auch sehr, sehr formal, wiederum formal technische, formal juristische Prüfung haben, die durchaus noch Öffnungsmöglichkeiten lässt. Öffnungsmöglichkeiten dann lässt, wenn auch die Eigentumsfrage dann als eine größere gesellschaftliche Frage auch gestellt wird. Dass Eigentum nämlich kein Individualrecht ist. Ja, Also, dass ich förmlich das... das ja. Ja, ja. Ach so. Für ein Schlusswort Uhr, 15 geben. 15.03 Uhr, ja. Uhr Entschuldigung. Entschuldigung. Dank. also es waren die, die beiden Fragen. Äh, Genossenschaften, ähm ja, ich bin auch sehr für eine Renaissance des Genossenschaftswesens, das will ich sagen, und äh, finde auch, wir müssen es von links stärker wieder diskutieren. Es ist ja, sage ich mal, ein Bestandteil oder eine Säule von einer gemeinnützigen Wohnungswirtschaft und das Genossenschaftswesen hat ja im Grunde noch so die Restbestände der alten Gemeinnützigkeit, also sprich bestimmte Kriterien und im Gegenzug auch steuerliche Erleichterungen. Ähm, aber ich bin sehr dafür, dass wir äh, als äh, Linke auch für eine Renaissance des Genossenschaftswesens kämpfen. Deswegen begrüße ich das sehr, dass die Rosa-Luxemburg-Stiftung damit auch anfängt. Ich äh, mache das im Bundestag auch. Also wir wollen, dass zum Beispiel erstmalig auf Förderprogramme extra für Genossenschaften aufgelegt werden, dass Genossenschaften auch bevorzugt werden bei der Fördermittelvergabe, bei der Grundstücksvergabe. Das könnte man jetzt schon machen oder sollte man aus meiner Sicht jetzt schon machen um natürlich die Genossenschaften auch anzuregen, sich selber wieder aktiv in den Wohnungsmarkt äh, einzubringen oder aktiv auch selber ähm, sich einzubringen, die Städte sozial zu gestalten. Und äh, da muss natürlich auch was passieren. Äh, ich weiß, dass einige Genossenschaften damit auch anfangen, aber äh, viele andere Genossenschaften will ich animieren, dass sie selber auch wieder zum Beispiel bezahlbaren Wohnraum schaffen, dass sie Sozialwohnungen schaffen und äh, was die Politik an Rahmenbedingungen verbessern äh, könnte, das sollte sie tun. Und ich freue mich dann umgekehrt, wenn die Genossenschaften, die Wohnungsgenossenschaften oder Siedlungsgenossenschaften sich dann eben auch als Teil der Mietenbewegung äh, oder der Bewegung für das Recht auf Stadt verstehen und nicht als Teil der Immobilienwirtschaft. Ähm, das ist dann sicherlich eine Debatte, die auch innerhalb der Genossenschaften diskutiert werden muss. Und da gibt es ja auch Reformbewegungen innerhalb der Genossenschaften, Genossenschaften von unten zum Beispiel, was ich sehr unterstütze. Äh, zur Frage mildere Mittel. Ja, also ich bin sehr bei dir, äh, dass wir in dieser, oder dass ihr, ich bin ja da nicht dabei, in der Berliner Kommission nicht mildere Mittel diskutiert. Weil das ist nicht der Auftrag von 59,1% Prozent der Bevölkerung, sondern der Auftrag der Bevölkerung lautet, äh, der Gesetzentwurf auszufallen, wie es denn da mit dem es dann geht. Das ist der Job äh, und da würde ich mich auch nicht darauf einlassen. Gleichwohl bin ich sehr dafür und ich weiß nicht, müssen wir hinterher diskutieren, ob das Konsens oder Dissens ist, dass eine linke Wohnungspolitik in den Parlamenten und äh, in der Bewegung natürlich auch die milderen Mittel vertreten muss. Also wir müssen natürlich um jede Omi kämpfen, die, um ihr, äh, die aus ihrer Wohnung fliegt. Ähm, wir äh, machen als Mieterverein äh, sogar zum Beispiel, dass Leute animiert werden, unterstützt werden, wenn sie die Mietpreisbremse anwenden. Also mich hat letztens ein linker Mietrechtsanwalt angesprochen, ich soll nicht immer so schlecht über die Mietpreisbremse sprechen, weil der Fälle hat, die der betreut und dann manchmal 800 Euro für die Leute im Monat rausholt. Also insofern, ich denke, wir müssen die gesamte Klaviatur auch von ähm, Instrumenten äh, bedienen. Und wenn ich im Bundestag einen bundesweiten Mietendecke fordere, also wir fordern nicht die Länderöffnung, sondern einen bundesweiten Mietendecke, weil da muss natürlich auch in München gelten, ja, äh, dann ist es, äh, hört sich das jetzt hier vielleicht als ein milderes Mittel an. Aber die Einschätzung, glaube ich, in so einer äh, Sprechsituation wie im Bundestag, ist natürlich äh, die Einführung des Kommunismus, äh, Stante Pede. Also insofern, als Linke machen wir... Befürworten wir äh, das Volksbegehren, kämpfen in Berlin für die Enteignung, aber wir machen noch Mietrechtsberatungen und kämpfen ja auch um mildere Mittel und um radikalere Mittel. Vielen Dank. Ähm, wir haben schon leicht überzogen, deswegen äh, möchte ich mich ganz herzlich dafür bedanken, dass ihr hier seid, hier wart und äh, für dieses äh, spannende Gespräch. Ich glaube, wir hätten an jedem äh, Punkt auch noch mal eine halbe oder eine Stunde länger diskutieren können. Das ist natürlich immer ähm, das Problem, aber es ist ja nicht die letzte Veranstaltung, die wir machen, bestimmt auch nicht, die wir gemeinsam machen. Ich würde ganz gerne noch darauf hinweisen, dass wir äh, sehr gerne eine Broschüre auch heute mitgebracht hätten zu Mythen und Märchen äh, im Gespräch um Vergesellschaftung. Das ist leider noch nicht ganz so weit, aber erscheint bald, ein Luxemburg Argumente-Heft. Ähm, darauf äh, werden wir dann natürlich hinweisen, das äh, werden Sie, werdet ihr mitbekommen, äh, wenn das fertig ist, unter dem schönen Titel Enteignung schafft keine einzige Wohnung. Ähm, Genau, und ansonsten äh, wünsche ich Ihnen und Euch noch viel Spaß hier auf diesem Festival Deluxe mit vielen anderen spannenden Veranstaltungen und äh, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Danke